Wie funktioniert das eigentlich in Starter mit den Fehlermeldungen? Dafür habe ich hier einen kleinen DU-File vorbereitet, in den ich vier Häufigkeitstabellen reingeschrieben habe. Und diese Häufigkeitstabellen werden wir jetzt gleich anfordern. Und dazu habe ich einen kleinen Datensatz wieder, den Beispieldatensatz von Starter geöffnet, nlsw88.dta. So, ich markiere... Alle vier Befehle mit den ganzen Kommentaren, die ich hier drin stehen habe, da steht einfach immer erste, zweite, dritte, vierte Häufigkeitstabelle und dann einfach irgendeine Variable ausgewählt aus dem Datensatz. Ich habe alles markiert und führe es aus, indem ich hier auf den Button klicke und wir schauen uns mal das Ergebnis in der Benutzeroberfläche an. Da sehen wir hier die vier Häufigkeitstabellen, erste, zweite, dritte, vierte werden angezeigt und am Ende der ganzen Geschichte steht hier End of Do File. So sollte es aussehen, wenn wir also keine Fehlermeldung produziert haben und der Do-File komplett durchläuft. Jetzt schauen wir uns mal folgenden Fall an. Angenommen, ich baue jetzt hier mal einen kleinen Tippfehler ein. Ich habe da einen Buchstaben vergessen, als ich den Befehl geschrieben habe und habe dann meinen Do-File laufen lassen. Also markiere ich wieder den ganzen Do-File, führe ihn aus, indem ich hier oben den Button klicke und wechsle rüber in meine Benutzeroberfläche. Und dann sehe ich jetzt hier folgendes. Starter hat angefangen, den dufer laufen zu lassen. Deswegen steht auch hier immer nochmal Du und dann der Dateifad. Und ähm, dann steht hier jetzt erste Häufigkeitstabelle, die wurde korrekt angezeigt. Und dann bei der zweiten Häufigkeitstabelle ist jetzt eine Fehlermeldung gekommen. Und zwar steht da Command Template is unrecognized. Damit kann ich jetzt was anfangen. Und zwar habe ich ja hier direkt stehen den Befehl, in dem ein Fehler aufgetaucht ist. Das heißt, ich kann jetzt in mein do wieder zurückwechseln und nach dem Fehler suchen. So, das ist jetzt hier relativ einfach, weil ich ja gerade schon verraten habe, wo der Fehler steckt. Wenn man allerdings einen längeren do hat, muss man teilweise etwas suchen und dann hilft es, wenn man sich immer gut kommentiert hat, was man dort gemacht hat. Hier hatte ich ja jetzt hingeschrieben, erste Häufigkeitstabelle, zweite Häufigkeitstabelle. Und daran kann ich jetzt ziemlich schnell erkennen, wo der Fehler im do liegt. Ich kann nämlich direkt zu dieser zweiten Häufigkeitstabelle gehen und kann dort schauen, ob dort oder wo dort dieser Fehler liegt, also wo der Befehl Tablate statt Tabulate zu finden ist. So. Und, ähm, wichtig ist jetzt noch zu verstehen, dass Starter an der Stelle, an der ein Fehler auftritt, die Ausführung des do files unterbricht. Das sehen wir hier an der Ausgabe. Wir haben hier die erste Häufigkeitstabelle stehen. Bei der zweiten haben wir nur noch eine Fehlermeldung und bei der dritten und vierten Häufigkeitstabelle wird gar nichts mehr angezeigt. Heißt also für uns, wenn wir jetzt den Fehler korrigiert haben, müssen wir den Do-File neu ausführen. Entweder ab der Stelle, an der der Fehler aufgetreten ist, oder den kompletten Do-File nochmal von vorne. Das zeige ich einmal. Also ich gehe jetzt hier zu, der, zu dem Befehl, wo der Fehler aufgetreten ist, ergänze jetzt hier diesen fehlenden Buchstaben. Und wenn ich jetzt sage, okay, diese Häufigkeitstabelle hier oben habe ich schon in meiner Ausgabe drinstehen, dann brauche ich nur ab hier, also ab der Stelle, wo Starter vorhin die Ausführung des To-Files ähm, abgebrochen hat, ab dieser Stelle das Ganze ausführen. Also nur die zweite, dritte und vierte Häufigkeitstabelle. Markiere ich und führe das aus. Wenn ich dann in meinen To-File zurückwechsle dann sehe ich jetzt hier, vorher hatte ich die erste Häufigkeitstabelle angezeigt bekommen, dann die Fehlermeldung. Und dann durch die neue Ausführung habe ich die zweite, dritte und vierte Häufigkeitstabelle angezeigt bekommen. Das wäre die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre, den Do-File nochmal komplett neu auszuführen. Dazu ist es meistens nötig, dass man nochmal den Originaldatensatz öffnet, weil dort schon eventuell Änderungen vorgenommen wurden. Das heißt, in diesem Fall, wenn ich jetzt diesen Beispieldatensatz von Starter benutzen möchte, würde ich hier dann nochmal gehen auf File und dann Example Datasets. Die hier zur Verfügung gestellt werden. Und dann wähle ich hier wieder den Datensatz äh, nlsw88.dth aus. Dann wird er nochmal neu geöffnet, falls ich schon Änderungen darin vorgenommen habe. Und dann gehe ich wieder in meinen do und markiere ihn komplett und führe ihn aus. So, und wenn dann wieder der do komplett ausgeführt wird, ohne dass ich eine Fehlermeldung bekomme und am Ende End of Do-File steht, dann hat die Ausführung funktioniert und wir sind mit der Fehlerkontrolle und Korrektur durch. So, ich hoffe, das hilft, wenn beim nächsten Mal eine Fehlermeldung in Starter auftaucht. Viel Erfolg!